Okay. Vielen Dank, es geht los. Ähm, ja, Mein Projekt ist halt eher so eine äh, Präsentation, jetzt, was man eigentlich mit eba examen alles machen kann. Das ist ein Tool, was es bei uns angeboten ist, gibt. Also was es gibt, halt, ist eine Prüfungssoftware zur schnellen Erfassung von Prüfungen. Also es sind jetzt, ist jetzt vor allem für Prüfende äh, vielleicht interessant, die gerade große, Studierendengruppen haben, aber auch kleinere. Für die ist es auch interessant. Und zwar stellen wir einen Nutzeraccount zur Verfügung jeweils und die Lehrenden haben sozusagen die Möglichkeit, ihre Prüfungen in Eva examen einzugeben und daraus eine Scannerklausur zu machen und dann die Klausur auf Papier schreiben zu lassen, zu scannen und danach sind die Daten wieder digital zur Verfügung. Das heißt, sie haben einen Nutzeraccount, mit dem sie arbeiten können, wo sie recht leicht Prüfungen erstellen können. Prüfungsordner, Prüfungsdateien, also es ist alles recht übersichtlich, und ähm, es geht uns auch darum, dass wir halt Lehrende dazu befähigen, ihre eigenen Prüfungen weiterhin selbst zu verwalten, trotzdem so einen Prüfungsaspekt, E Prüfungen und ihre Fragen weiterzuentwickeln, äh, mit so einer lernenden Fragenbibliothek auch weiter die Fragen äh, qualitativ zu verbessern. Das heißt, für Lehrende sieht das dann so aus, dass sie in einem Editor die Prüfung eingeben, auch mit einer Fragenbibliothek arbeiten können, das heißt, die Investition in die Zukunft lohnt sich da, die Fragen nach und nach einzugeben. Man hat später eine Itemanalyse davon, wie gesagt, und ja, es ist halt vor allem ein Tool, wird auch, wird auch eingesetzt schon in sehr, sehr vielen Fachbereichen. Wir haben knapp 13.000 Klausurfälle das jährlich im Moment schon, und äh, genau, es ist die Möglichkeit, auch zu, mit zwei äh, Prüfungsbogenarten, also entweder Antworten auf dem Prüfungsbogen selbst äh, ausfüllen zu lassen, was auch äh, in manchen Fachbereichen gemacht wird, auch Antworten auf einem separaten Bogen ausfüllen zu lassen, damit man nur einen kleineren Teil äh, scannen muss, äh, genau, nur den, den Antwortteil scannen muss. Und äh, die Lehrenden können sozusagen auch da das direkt ausfüllen. Scanstationen gibt es zehn uniweit an allen möglichen Standorten, an allen Standorten und das heißt, die Lehrenden oder deren MitarbeiterInnen können zu uns kommen oder an andere Standorte und die Klausur eingeben, einscannen lassen und müssen im Nachgang eigentlich, ja, was heißt nur, nur noch, sie müssen sozusagen Prüfungsfälle, die schwierig sind, die ähm, ja, wo die Studierenden, was sich verkreuzt haben, das kommt ja in Prüfungssituationen schon auch vor, ähm, die noch verifizieren und im Grunde ist danach, wenn nicht noch die offenen Fragen für die Punktevergabe, wenn es nicht noch fehlt, das geht hier auch, geht hier auch sozusagen ähm, frageweise untereinander, können die Lehrenden das auch im Tool direkt machen, äh, haben die relativ schnell die Auswertung vorliegen, sie können Notenschlüssel hinterlegen, das heißt sie haben die Auswertung in einem PDF-Format aufbereitet nochmal und ähm, wenn es dann darum geht, äh, später Studierende noch mit Studierenden die Fragen und die Klausurfragen zu besprechen, weil jemand in die Sprechstunde kommt, gibt es auch die Möglichkeit, die original scans einzusehen, also solche Geschichten, dass halt Lehrende auch genau überprüfen können, was hat das System eigentlich erkannt und die äh, Studierenden auch eine gewisse Sicherheit haben, was mit den Prüfungen ist und warum sie jetzt sagen, was ist richtig, was ist falsch gewesen, das nochmal in diese Besprechung auch Gehen kann. Das heißt, es ist jetzt im Grunde so ein kleiner eingeschobener Werbeblock, den ich hier jetzt habe, also ich befinde mich dann gleich am Stand 9 und wen das interessiert, den kann ich natürlich äh, da ein bisschen genauer darüber informieren. Die E-Prüfungen haben natürlich Zeitersparnis, verschiedene Klausurvarianten kann man erstellen, hat eine viel schnellere Ergebnisbekanntgabe, eine hohe Auswertungsobjektivität, eine itemanalyse analyse des Aufgabenpools, aber man hat gleichzeitig natürlich auch eine technische Unabhängigkeit in den Prüfungssituationen selbst, und es sind Prüfungen in allen Räumen möglich und das ist das Schöne, was man an diesem Tool, was man, wofür man dieses Tool halt dann auch nutzen kann. Und genau, wer da weiteren Interesse hat, kann gerne äh, zu mir an den Stand kommen, Stand Nummer 9. Und äh, ich berichte dann gerne oder ich kann auch gerne Szenarien zeigen und Klausurbeispiele habe auch so ein paar Auswertungsbeispiele dabei, wie das aufbereitet wird vom System und das äh, genauer erläutern. Vielen Dank.